Ja, aber das ist ja das, was du gesagt hast, dass immer irgendwie ein Lernen stattfindet, weil, mhm. ähm, weil bei mir war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ich bin eine Mimose oder sonst wie, aber dass, wenn mir jemand sagen wollte, was ich tun oder lassen soll, ähm, kommt bei mir eben immer so ein Kampfgeist hoch. Also, äh, schon fast vernichten wollen von dem anderen, der mir sagen möchte, was, was alles zu tun und zu lassen ist. Und das ist aber auch äh, weggegangen. Jetzt kann mir jeder sagen, was ich tun und was ich lassen soll, und es ist mir egal. Ja. Das habe ich ganz gelernt, statt den anderen vernichten zu wollen, damit er endlich Ruhe gibt. <lacht> Dann haben die ja Glück jetzt, ne? Ja, sag ich dir. Ja, Mensch. Ich bin wir gewonnen. Aber ich finde deinen Kampf ganz toll. Anstrengend, anstrengend. Also ist so anstrengend. viel, viel schöner. Ja, also. das stimmt. Verteidigen müssen ist auch, auch anstrengend, sag ich dir. Ja. Die andere Seite gewesen, der gleichen Medaille auch sagen gewesen. Ja, ja, ist die andere Seite, ne? Mhm. Genau. Ja. Ja, es ist schön, zu dem nochmal nachklingen zu dürfen. Es fühlt sich so gut an. Ja, da ist so vieles im Nachhinein unnötig, gell? Also zum Beispiel ja. jemand sagt, also ich würde das so und so machen. Ja, Macht das doch so <lacht> und so. Ja, oder hm, du würdest es so und so machen. Und du findest ich sollte es auch so machen. Okay. Genau. Aber gestern habe ich ein schönes Beispiel. Ähm, da kam mein Mann und meinte, ich hätte irgendwelche Papiere bestimmt wieder wieder verschlammt. Ich so <lacht> Mal wieder, das Moment mal! Moment mal! Ich doch nicht! Das geht mir nie. Und dann habe ich irgendwann innerlich zugelassen, dass er vielleicht Recht haben könnte. Es fiel mir schwer, aber es ging. Und dann, habe ich, dann, dann wurde ich immer offener dafür, dass er wahrscheinlich Recht hat, weil er wirklich in der Beziehung, also die Papiere vom Fahrzeug, da kümmere ich mich nie drum. Und ich weiß, dass er sich da immer ordentlich drum kümmert. Also wird er mir die auch irgendwie gegeben haben, weil ich die eh vergessen hätte. Und da äh, war dann so eine, auf einmal diese Offenheit plötzlich da wieder. Und dann hatte ich alles so leicht gelöst. Und vorher war da im Kopf schon die Szene, die sich nachher ab, also wenn diese, als diese, diese Mauer hochkam, ne? du hast wieder, <lacht> dann kommt zu der Mauer mit der Geschütze <lacht> aufgefahren. Und. Dann, ähm, dann habe ich schon im Kopf durchspielen können bis zum Ende, was gleich an Eskalationsstufen danach kommt. Und dann habe ich eben das abbauen können. Keine Ahnung. Es, hat, es ist einfach so passiert und es war so, so wundervoll. Ne? Mhm. So wundervoll weich und offen und ah, ja, aber liebevoll. Es war toll. Es mhm. ist einfach Lernen, einfach so. Keine Ahnung woher. Es war einfach ja. toll. Ja. Das hört sich, ist schön. Ja. Ja, so diese Sachen, für die man so gekämpft hat, gell, und die dann einfach loszulassen, also, halt Kann man wahrscheinlich, ich hab ich sie verschlammt. Das war wieder. unglaublich. Und ich habe die Papiere dann tatsächlich in, einem, in der Tasche gefunden, bei mir natürlich. Ja, tatsächlich. Und ist ich nicht war so ein damit. mit. Ja, klar. Und ich war mich jetzt nicht raten lassen. Ach ja, schade. Aber Ratet mal, ja. wo ich sie gefunden habe. <lacht> Ja, aber ich habe mich auch nicht schlechter, also weißt du, sonst, wenn ich dann diese Mauer ja, auch, dann schon anwehren und so weiter, dann fühlst du dich ja nachher noch total schlecht. Scheiße, ich habe Unrecht und das mache ich jetzt. <lacht> hm. Also, weißt du, wie ich meine. Ja, da war einfach, hm. da ist ganz viel Lernen passiert hier. Ja, das ist schön. schön. Es ist so, ein, so eine Freude, so ungepanzert in Kontakt zu gehen. Ja? Ach, toll. <lacht> <Ja>. <lacht> und die sind so schwer, die Panzer. Also, ja, ja, echt mm. lästig eigentlich, aber <lacht> ich, ja. was soll man machen, man braucht sie halt, <lacht> <lacht> falls man wieder beschossen wird oder so. <lacht> <Jo>. <lacht> mm. <lacht> um noch was zu diesem gepanzert äh, mm. zu sagen, Es hat ja zu tun mit ähm, Vorsicht. Also mhm. diese Option, in den, in, die, in den Kontakt so einzugreifen, dass, äh, dass einem nichts Blödes passiert oder sowas. Dass man nicht blöd angemacht wird mhm. oder was weiß ich. Also seine Gefühle zu schützen. Ja? Ähm, nur die Emotion, die da die ganze Zeit mitschwingt, ist halt Angst. Mhm. Ja? Nicht so oh, Kontakt, sondern aber so latent, so, so, so eine Distanz zum, zum Erleben. Ja. Mhm. Und, ähm, und was gelernt werden kann, oder was wir durch Erfahrung lernen können, ist, wie ist so ein Kontakt, wenn da gar keine Angst ist? Mhm. Ja, deutlich angenehmer. Ja, das ist auch meine ja. Deutlich angenehmer, und oh, man bekommt ja so viel mehr mit. Man schließt ja ganz viel aus, ja. wenn man in dem Modus ist. Ne? Ja. Einfach das so, wird ja so ganz eng, so ganz ja. so vernichtend eng. <lacht> ja. Was äh, beängstigend eng, sozusagen, ja. Was gleichzeitig hm. wieder die Recht, Rechtfertigung ist für, okay. Ja. Vorsicht in diesem Kontakt sozusagen, ja. Diese, was hm. ja keine bewusste Entscheidung ist in dem Moment, sondern einfach so eine Grundhaltung. Genau. Ja. Mhm. ja. Mich hat das immer sehr berührt, wenn du gesagt hast, Lernen geschieht mhm. aus dem Moment, ja. weil ich auch die Erfahrung ganz deutlich mache, dass ich das nicht machen kann. Mhm. Und nicht machen muss. Mhm. Ja, genau. Und nicht machen muss. Sondern dass das Lernen einfach durch diese Offenheit passiert. Aber ich kann auch diese Offenheit nicht machen. Nee, ist da, da ist. oder nicht da? Ja, meine Beschreibung wäre: Diese Offenheit ist da. Und die Aufmerksamkeit ist manchmal bei was anderem. Die genau. Aufmerksamkeit verliert es ja. ein bisschen aus dem Gefühl. Ja. Mhm. Aber nicht außer äh, Reichweite, um es mal so zu sagen. Das ist nichts, was erreicht werden kann, aber es ist, es ist auch nicht weg. Mhm. So wie, Wobei so wie das, diese Luft, die wir gerade atmen, das passiert die ganze ja. Zeit, nur die Aufmerksamkeit ist halt nicht immer da, dass Richtig. da Luft ist. Ich fände das unglaublich entspannend zu wissen, dass ich nicht angespannt aufmerksam sein muss. Hm. <lacht> Um, um Lernen, nicht zu verpassen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, Anspannung fühlt sich so an, als wird man was verpassen. Ne? Ja. Ja, die Idee oder das Konzept, ich muss sehr wach sein, um auch nicht zu verpassen, zum mhm. Beispiel lernen, mhm. ist sehr anstrengend. Ja, ja, ja, genau. Das ist, wie wir in der Schule gelernt haben. Ja, genau. Pass auf. Ja, sei reiß war. dich zusammen. <lacht> ja. Und so weiter. Ja. Und so dieses, dieses Lernen, von dem ich spreche, ist äh, eher wie äh, sich verlieben. Ja. <lacht> Weil es auch so spannend ist. Ja, so. Und es ist nicht irgendwie sich angestrengt verlieben oder sowas, ja oder ja, sich genau. bemühen, was weiß ich was, alles mitzubekommen von jemandem oder sowas. also ja. einfach so dieses, äh, dieser völlige Selbstläufer von Ui. <lacht> Ui! Mhm. Ja. <lacht> genau. Ja. So verlieben in, in den Moment. In dieses Geräusch. Nein. <lacht> oh nein. Ja, es braucht eben nicht, nicht wirklich ein bestimmtes Objekt dafür. Mhm. Es ist nicht irgendwie der schönste Baum im ganzen Wald oder... Ja. Äh, sondern was halt gerade da ist, wenn die, wenn die Aufmerksamkeit bei der Offenheit ist. Mhm. Das meine ja. ich, da kommt ja das an. Ja. Genau. Äh, äh, Dann fühlt sich alles wie ein Ausdruck von dieser Offenheit sein. an. Mhm. Ganz genau. Und das ist für mich nicht auf den Mensch bezogen, ja. alleine. Es hat mich halt damals überrascht. Es war, es war für mich halt eine Überraschung. Ne? Mhm. Es war. Naja, wenn du draußen in der Natur bist, verliebst du dich ja auch in den Bach oder in der... Es ist so ein Staunen, so ein Wundern. Wenn ja. ich mich, mich jetzt gerade über die gewundert habe, weiß ich auch nicht. Ist ja auch wurscht. <lacht> Ist ja auch schwer, in Worte zu fassen, finde ich. Also wenn man jetzt einfach sagt, verliebt, aber da steckt ja so viel drin an, an allem. Mhm. Ja, so. ja, Offenheit halt. <lacht> ja, ja, ja, ja. Und ähm, mir gefällt dieses Wort, sich verlieben recht gut, gerade, weil das nicht so, so ein Endpunkt ist. So wie äh, Erleuchtung oder Wachheit oder sowas. Ja, das stimmt. Ja. Erwachen, ja. zack, da mhm. ist es. Äh, sondern es hat einfach mehr so dieses, äh, dieses, dieses permanente Aufblühen von allem. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Was direkt erlebbar ist jedes Mal, wenn Gedanken losgelassen werden, wenn Gedanken nicht weiter verfolgt werden, wenn die Welt nicht mehr durch Gedanken betrachtet wird. Ah, und dann muss dieses sich neu verlieben ins jetzt hm. Hm. Erlebe ich auch so. Was ich halt schön finde an den Gesprächen hier bei uns, ist halt, dass durch die Gespräche äh, das wieder angestoßen wird, ja. Plötzlich, ja, das, ich finde, das ist auch erstaunlich, weißt du? Das kommt schon wieder. Aber ich habe halt im Forum halt viel rumdiskutiert und da war nie so eine, dass mal so eine Offenheit da war, weißt du? Gut, da war halt jetzt immer nur mit Schreiben, ne? Aber ich finde halt, dass, dass man jetzt, wo wir hier zusammen so drüber reden und so einen Anstoß nach dem anderen, das plötzlich dann, ja ja genau, das kenne ich und plötzlich ist es da, ne? mhm. auch so jetzt. Und das finde ich, das, deswegen, es das mich, aber vielleicht war ich auch wirklich, durch diese Enttäuschungen so jetzt monatelang zu ne, und habe keine Ahnung. Weil das ist, war ja auch jetzt schon immer da. Ne? Das ist ja jetzt nichts Neues. Du machst ja die Gespräche schon länger. Also ist ja nichts, was jetzt plötzlich, sondern ja dass ich mich da auch geöffnet habe dafür. Und ja, das freut mich. Doch. <lacht> das war das, finde ich, hier in den Gesprächen, das merkt man halt, den anderen nicht. Cool. Ja, schnell und nur Irgendwie. Es geht dann auch im jetzt hier im Gespräch was auf. Ne? So, und, ja. Wie wenn was abfällt: ein Mühlstein. Ja. Mhm. Und unter Meer und der Mühlstein fällt endlich ab. <lacht> man ja. kann Wann immer die Aufmerksamkeit ganz in der Gegenwart ist, ist da kein Mühlstein. Mhm. Das, ist, das sind die Gedanken an die Vergangenheit. Mhm. Verpasste Chancen oder äh, vertane Zeit oder sowas. Das ist, ja, diese Gedanken, die fühlen sich an wie ein Mühlstein. Mhm. Wenn die Aufmerksamkeit in die Gegenwart kommt, fühlt es sich frei an. Und wie als Erleichterung und wie sich verlieben. Ja ihn aufblühen. Mhm. Und das Denken sagt, aber das hätte ich ja schon viel früher haben können. Ja. Und das Herz sagt, schon gut. <lacht> <lacht> Jetzt ist da. <lacht> <lacht> Was ich auch ganz schön fand, wenn, was ich kennengelernt habe bei The Work damals war, wo du gerade sagst, dankbar, da ähm, habe ich angefangen, so eine Dankbarkeitsliste mal zu schreiben, einfach so über einen Tag. Und das bringt einen auch, eine eine andere, ja, auch irgendwie hat das ähm, mehr geöffnet. Also ne, wenn man einfach so diese, Überlegt mal, wofür man überhaupt dankbar sein kann, und dann auch wirklich nachher. Es wird ja immer mehr, wenn man einmal angefangen hat, mhm. was, was einem auffällt. Und das war auch wunderschön mhm. immer. Also und das ist jetzt noch. Also gerade in so Zeiten, wo so eine so viel Offenheit ist, dann ist es eigentlich automatisch da, dass man. Also die Freude ist gleichzeitig immer auch so eine Dankbarkeit. Aber damals mhm. habe ich eben noch so ganz konkret mich hingesetzt und so eine Dankbarkeitsliste aufgeschrieben. Die fand ich toll. Mhm. Ja. Mhm. Habe ich auch mal gemacht, Ellen. Äh, ja, ja. Fand ich ja. auch gut. Ja. Und man hat sich die anfangs sogar gegenseitig zugeschickt. Das war auch schön. Also um da irgendwie mehr ins, mehr Inspiration. Keine Ahnung, also Inspiration ja. zu kriegen auch, genau. Ja. Stimmt, dafür könnte ich auch noch dankbar sein ja. und solche Sachen, ja. Ich kann lesen. Ja, genau. Und reden. Wow. Ja. ja, egal. Es wurde nachher immer länger. Ja, klar. Das war auch schön. Ich kann mich erinnern, als ich damit anfing, da war ich so tief unten, dass mir nichts einfiel, gar nichts. Ja. Ich habe dann, es war einmal, wofür ich dankbar bin, fiel mir nichts ein und was habe ich irgendwie vielleicht gut gemacht, dann fiel mir Bügeln ein. <lacht> damit fing das echt an, das war wirklich, das war schon scharf. Mhm. So negativ, so, boah, ey. War schon heftig, wenn ich da heute, also wo du das sagst, fällt mir das gerade so auf. Mhm. Oder ein. Und das hat das, hat das wirklich angehoben. Ich habe dann Bücher geschrieben, also wirklich, äh, also ich musste diese Übung drei Bücher lang machen. <lacht> Dass ich irgendwie so ein bisschen meinen Kopf aus dem Wasser, aus dem Sumpf kriegte, will ich mal ehrlich so sagen. Mhm. Und da bin ich heute noch überrascht und dankbar, dass da irgendeine Kraft in mir gewohnt hat, die das dann akribisch auch gemacht hat. Ne? Mhm. Wofür ich dankbar bin und ich weiß nicht mehr die andere Frage, das fällt mir irgendwie nicht mehr ein. Es war nicht nur Dankbarkeit, da kam ich ja nicht so gut ran. Irgendwie was ich auch gemacht habe. Also schon schon und auch auch das ist doch, ja, keine vergeudete Zeit. Das war, war irgendwie hier offensichtlich was sehr Wertvolles. Ja. Warum auch immer und wie auch immer, keine Ahnung. Ja, um das, was die Offenheit verdeckt, loszuwerden, ne? so. <lacht> oder ja. wieder frei zu räumen. <lacht> genau, genau, ja. ja offensichtlich. <lacht> ja. Und das kann hilfreich sein, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was man alles hat und was, was man alles zu schätzen weiß und so weiter. Ähm, und kann helfen. Diesem, zu diesem Grundgefühl von Dankbarkeit zu kommen, was genau. nicht nach was suchen muss, sondern was einfach dankbar ist, ja. Dauer ja. Dankbar ist sozusagen. Ne? Ja ja genau. <lacht> ja, das meine ich ja irgendwie ja. die Offenheit die jetzt da ist da ist es nicht nötig danach zu ja. suchen sondern da ist permanent genau. Dankbarkeit ja. einfach da dann. Ja ja gehe ich mit genau. <lacht> Also permanent, ne? kurz unterbrochen, wenn man vorbeikommt, der sagt, du hast die Papiere verlegt. Ja, ja. <lacht> so Mist. <lacht> und dann fühlt sich Dankbarkeit so schön an, dass es eine Dankbarkeit gibt für diese Dankbarkeit und dann wird es ein Teufelskreis. <lacht> genau. <lacht> Engelskreis. <lacht> Oder so. <lacht> Was ich so einen wesentlichen Punkt finde bei diesen ganzen Sachen, wo wir reden, in dem Moment, wo es erlebt wird, ist es so ultra einfach. Mhm. Ja. Ohne jedes Zutun, ohne jedes irgendwie Schritte, ohne irgendwas, Es ist einfach so natürlich und einfach. Das heißt, wann immer das Denken sagt, okay, hier wird es kompliziert, weiß man, okay, das Denken verliert gerade den Überblick, also lohnt es sich nicht aufs Denken zu setzen. Ja, das Denken verliert gerade den Überblick. Ja, und das geht ja schnell. <lacht> Wurzel aus 120 oh. und schon verliert mein Denken den Überblick. auch. <lacht>